Dreieinhalb Jahre nachdem die Vereinten Nationen den Vertrag über das Verbot von Atomwaffen verabschiedet haben, ist er heute in Kraft getreten. Er ächtet unter anderem die Entwicklung, den Besitz und die Stationierung von Atomwaffen. Mehr als 50 Staaten haben den Pakt bereits ratifiziert. Die Atommächte lehnen den Vertrag jedoch strikt ab, ebenso wie Deutschland und alle anderen NATO-Mitglieder. Das Bündnis setzt auf die Strategie der nuklearen Abschreckung. August 1945. Die USA werfen Atombomben über Hiroshima und Nagasaki ab. Der bisher einzige Einsatz solcher Waffen tötet sofort oder später Hunderttausende Menschen. Jetzt, 75 Jahre später, tritt der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Für Unterstützer ein wichtiges Signal. Weil die Risiken immer noch groß sind, weil die Auswirkungen von Atomwaffen unabsehbar sind, ist es so wichtig, entschieden jetzt auf dem Weg der atomaren Abrüstung voranzuschreiten. Mehr als 50 Staaten haben den Vertrag bereits ratifiziert. Das völkerrechtlich bindende Dokument untersagt den Unterzeichnern die Entwicklung, Herstellung, Tests, Erwerb, Besitz sowie Stationierung und Einsatz von Atomwaffen. Nicht dabei sind offizielle Atommächte wie die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Sie lehnen den Vertrag ab, ebenso wie Deutschland und alle anderen NATO-Mitglieder. In Büchel in der Eifel sollen amerikanische Atombomben lagern. Im Einsatzfall würden deutsche Kampfjets sie zum Ziel bringen. Unter anderem wegen solcher NATO-Verpflichtungen ist die Bundesregierung gegen diesen Vertrag. Wir sind deswegen der Meinung, dass solange kein weiterer, keiner der Nuklearwaffenstaaten überhaupt beim Atomwaffenverbotsvertrag dabei ist, dieser für uns nicht der erfolgversprechendste Weg ist. Wir haben andere Möglichkeiten. Die Bundesregierung sendet das falsche Signal. Sie sagt zwar nach außen die Welt müssen Atomaffen frei sein, aber wir fangen damit nicht an, der Westen nicht, sondern sollen die anderen machen. Nur so funktioniert Abrüstung nicht. Abrüstung funktioniert im gegenseitigen Einvernehmen. Und da blockiert die Bundesregierung wie auch die anderen NATO-Staaten. Neben der Linken fordern auch die Grünen und Teile der SPD einen Kurswechsel der Bundesregierung.